Du bist ein sportlich ambitionierte Skifahrer oder magst gerne mal einen Fahrspaß erleben, dann ist der Fatal Deacon 72 genau der richtige Ski für dich. Wir testen jetzt in dem Video die Fahreigenschaften. Viel Spaß bei der Aufnahme! Herzlich Willkommen am Pitztaler Gletscher. Ich bin Katharina, ich bin Mitglied des DSV Profi-Test-Teams. Wir dürfen heute gemeinsam den Faculty Can 2 testen. Jetzt geht's aber erstmal rauf mit der Gondel. Ich habt jetzt schon die ersten Aufnahmen gesehen. Wir haben Top-Bedingungen, Also Wetter spielt mit, leere Pisten. Heute in der Früh habe ich schon mit dem Flo die Völkel testen dürfen, also es macht richtig Spaß. Wir kommen jetzt erstmal zu den Fakten und reden dann später über mein Fazit und das Testergebnis. Der Ski hat eine Mittelbreite von 72 mm. Besonders bei dem Dicken 72 ist, dass in einem innovativen Fertigungsprozess die Carbonfasern aufs Trägermaterial gestickt werden. Das heißt, der Schaufeleinzug ist viel agiler, wir brauchen weniger Kraft und der Ski baut sehr schnell Energie auf. Ich fahre den Ski in einer Länge von 1,73 und einen Radius von 15,4 m. Die Schilling sollte ungefähr zwischen Kinn und Augenhöhe sein. Aber wenn Sie genau wissen möchtet, welcher Schilling für euch passt, fragt einfach einen Sport 2000-Händler. Genug zu den Fakten, wir gehen jetzt auf in den finalen Skitest. Jetzt heißt Fazit zum Ziel. Der Fackel Deacon 72 ist ein sehr harmonischer und fehlerfahrzeilender Ski, der variabel einsetzbar ist und über eine gewisse Prise Sportlichkeit verfügt. Jetzt komme ich zu meinen Bewertungen. Ich bin super leicht mit dem Ski in die Kurven reinkommen, das Horst heißt, er kriegt bei der Drehfreudigkeit eine 4 von 5. Auch im Steingelände, wo ich ein bisschen mehr Kantengriff braucht habe, hat der Ski hergehalten. Deswegen kriegt er auch da eine 4 von 5. Kommen wir zur Steuerqualität. Das habe ich vorher schon gesagt, der Ski lässt sich sehr präzise steuern. Deswegen kriegt er hier eine 4 von 5. Sehr positiv ist auch bei dem Ski die Laufruhe. Liegt der Ski flach auf, flattert er kaum. Deswegen kriegt er auch hier eine 4 von 5. Abschließend kann ich nur sagen, dass der Fahrcharakter des Skis angenehm fehlerverzeihend ist. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Ich habe ja heute mit dem Flo schon ein paar Runden dran dürfen, der wo Anfängel testet. Wenn euch das interessiert, was er für Testergebnisse hat, schaut's einfach rein beim Link. Ich sag Servus aus dem Pitztal. Bis dahin.